Hallo und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf Improved WiFi, heute aus aktuellem Anlass mit einer Aktienanalyse des französischen Impfstoffherstellers Valneva SE. Die Europäische Aktiengesellschaft hat ihren Hauptsitz in Frankreich, betreibt jedoch auch weitere Niederlassungen und Produktionsstandorte in Schottland, Schweden, Österreich, Kanada und den USA. Derzeit beschäftigt Valneva ca. 700 Mitarbeiter, CEO ist Thomas Lingelbach und positiv hervorzuheben ist diesbezüglich, dass Lingelbach diesen Job schon seit 8,5 Jahren ausübt und somit das Unternehmen sehr gut kennt und darüber hinaus auch schon einen ausgeprägten Erfahrungsschatz mitbringt. Infolge seiner Kompensationsleistung, also Aktienoptionen, die er neben seinem festen Gehalt vom Unternehmen als Lohn bekommt, ist Thomas Lingelbach mit 0,13% am Unternehmen beteiligt, was einem Marktwert von 2 Millionen Euro entspricht und während Lingelbach relativ lange beim Unternehmen ist, ist das Management noch nicht so lange im Amt mit 1,3 Jahren im Durchschnitt. Kommen wir jetzt aber direkt zum Geschäftsmodell von Valneva und dies besteht in der Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Und zu den bereits zugelassenen Impfstoffen, welche von Valneva vermarktet werden, gehören Xyaro und Ducoral. Xyaro ist ein Impfstoff gegen die japanische Enzephalitis, einem Tropenvirus, der innerhalb der Endemiegebiete jährlich 30.000 bis 50.000 Personen infiziert und zugelassen ist Xyaro in Europa, Amerika und Australien. Ducoral ist ein Impfstoff gegen Cholera und ist zugelassen in Europa und Australien. Cholera tritt häufig in Ländern auf, in denen Trinkwasser- und Abwassersysteme nicht voneinander getrennt sind und daher das Trinkwasser häufig mit Choleraerregern verunreinigt ist. Und aus diesem Grund findet der Impfstoff vor allen Dingen in weniger entwickelten Ländern seine Anwendung. Kommen wir jetzt zu den aktuellen Impfstoffentwicklungsvorhaben von Valneva. Gemeinsam mit Pfizer forscht das Unternehmen derzeit an einem Impfstoffkandidaten gegen Lymboreliose, einer Infektionskrankheit. Unter anderem äh, durch einen Zeckenstich wird dieser ausgelöst und kann somit insbesondere auch in der nördlichen Hemisphäre, also auch in Deutschland, auftreten. Und gemäß einer Pressemitteilung am 4. Februar 2022, in welcher Valneva positive Fortschritte bei den klinischen Studien beschrieb, seien jährlich in Europa schätzungsweise 130.000 Menschen und in den USA sogar 476.000 Menschen von Borreliose betroffen. Und während man beim Impfstoffkandidat gegen Limbroliose bezeichnet mit WLA-15 mit einem Markteintritt im Jahr 2024 rechnet, forscht Valneva noch an weiteren Impfstoffen, dessen Markteintrittsziel allerdings noch nicht feststeht. Und zu diesen Impfstoffen gehört ein Impfstoff gegen das Chikungunya-Fieber, einer tropischen Infektionskrankheit, welche durch Stechmücken übertragen wird, einem Impfstoff gegen eine Clostridiodes difficile Infektion, welche zu einer lebensbedrohlichen Diarrhö führen kann, und einem Impfstoff gegen den Zika Virus, einem Virus, der ebenfalls vornehmlich in Afrika und Südostasien auftritt und ebenfalls via Stechmücke übertragen wird. Und auch wenn der Zika Virus von der Symptomatik in der Regel nicht gefährlich ist, so kann er zum Beispiel bei Schwangerschaften zu einer Mikrozaphilie führen, das heißt einer Verkleinerung des Kopfes bzw. einer eines äh, ja, verminderten Kopfwachstums und auch gibt es gegen den zika bisher weder Impfstoffe noch Medikamente. Doch kommen wir jetzt zum Hauptmotiv für dieses Video und warum die Aktie so interessant ist und auch ein Stück weit so gehypt ist. Weil Neva entwickelt nämlich gemeinsam mit DynaVax Technologies einen Impfstoff gegen Covid-19 namens VLA2001. Und jetzt wirst du sicherlich fragen, warum das so eine Sensation sein soll. Denn es gibt ja bereits zahlreiche Impfstoffe. Die Besonderheit bei diesem Corona-Impfstoff liegt darin, dass er... Der einzige innerhalb von Europa entwickelte Totimpfstoff ist. Und ja, laut eigener Aussage von CEO Lingelbach ist der Begriff Totimpfstoff nicht ganz zutreffend. Er selbst bezeichnet den Impfstoff als sogenannten inaktiven Ganzvirusimpfstoff. Im Gegensatz zu anderen Impfstoffen wird nicht nur ein Virusbestandteil, sondern ein ganzes unschädlich gemachtes Virus hier zur Stimulation des Immunsystems benutzt. Damit handelt es sich um eine konventionelle, jahrzehntelange erprobte Verfahrensweise, anders als bei den MRNA- oder vektorbasierten Impfstoffen, sodass sich ungeimpfte vielleicht eher mit diesem Impfstoff impfen lassen würden. Ebenfalls positiv für den Impfstoff spricht, dass interaktivierte Ganzimpfstoffe wie der von Valneva ein besseres Verträglichkeitsprofil hätten. Somit könnte der Impfstoff von Valneva bei Menschen eingesetzt werden, welche bei der ersten oder Zweitimpfung starke Nebenwirkungen hatten. Und dann könnte man die überzeugen, sich doch ein zweites oder drittes Mal impfen zu lassen. Ein weiterer Vorteil des inaktiven ganzvirus könnte auch eine bessere Immunität bei neuen Varianten sein, da wie bereits erwähnt, das ganze Virus und nicht nur Bestandteile inaktiviert zur Immunisierung genutzt werden. Ein negativer Aspekt des Impfstoffes sei gemäß Lingelbach die Tatsache, dass dieser entgegen der mRNA-Impfstoffe nicht so schnell und in so großem Umfang produziert werden könne. Nachdem wir nun über die Vor- und Nachteile gesprochen haben, möchte ich noch auf die Lieferverträge, Studienlage und das Zulassungsverfahren eingehen. Die Europäische Kommission gab am 10. November aus obig beschriebenen Gründen bekannt, mit Valneva einen Vertrag über die Lieferung von 60 Millionen Dosen des Impfstoffes abgeschlossen zu haben und konkret seien 27 Millionen Dosen im Jahr 2022 und bis zu 33 Millionen Dosen im Jahr 2023 zu liefern. Auch wenn mit der EU bereits ein Vertrag bestimmt wurde, so steht der Auslieferung der Impfstoffe noch die fehlende Zulassung der EMA im Wege, welche den Impfstoff derzeit im Rolling Review überprüft. Ja, um eine Zulassung zu erwirken, möchte Valneva in der nächsten Zeit auch noch weitere Daten bezüglich der Wirksamkeit des Impfstoffes als Booster-Impfstoff äh, nachreichen. In einer eigenen Studie und bei einer Grundimmunisierung mit dem Valneva-Impfstoff war man zu einem guten Ergebnis gekommen, eine andere Studie aus dem Dezember 2021, welche von der britischen Regierung in Auftrag gegeben worden war, schnitt der Impfstoff als Boosterimpfstoff im Vergleich zu den anderen Impfstoffen allerdings am schlechtesten ab. Und gemäß CEO Lingelbach sei dies allerdings auf einen für Valneva suboptimalen Studienaufbau zurückzuführen, da die Boosterung zu einem verfrühten Zeitpunkt erfolgt sei mit dem Impfstoff von Valneva. Denn für den Impfstoff von Valneva sei eine Boosterung nach Grundimmunisierung erst nach sechs bis acht Monaten sinnvoll, wie die Daten jetzt der eigenen Studio, äh, Studie hervorgebracht haben. Und neben den derzeitigen Studien bezüglich der Boosterwirkung nach einer Grundimmunisierung durch AstraZeneca, äh, möchte Valneva das Ganze dann auch noch hinsichtlich der Wirksamkeit bei mRNA-Geimpften und Genesenen bei eigenen Studien prüfen und diese Daten der EMA dann auch ebenfalls nachreichen. Mit einer Zulassung des Vakzins durch die Gesundheitsbehörde EMA rechnet Valneva im ersten Quartal ab April könnte man dann voraussichtlich liefern. Ob das alles tatsächlich in dem Zeitrahmen eingehalten wird, werden wir sehen. Wird auf jeden Fall spannend. Kommen wir nun zu weiteren relevanten News der Aktie. Für die Entwicklung des Corona-Impfstoffes hatte die schottische Tochterfirma von Valneva jetzt letztlich 12,5 Millionen Pfund Förderung erhalten und des Weiteren wurden weitere 7,5 Millionen Pfund für die Entwicklung eines, einer Impfstoffproduktion äh, in Aussicht gestellt. Die schottische Regierung bzw. die entsprechenden Institutionen, welche die Fördergelder ausgesprochen hat, will mit der Förderung unter anderem die Produktionsstätte in Schottland fördern. Bevor ich auf die Fundamentaldaten von Valneva eingehen möchte, blicken wir zunächst noch einmal auf den Chart und die Börsennotierung. Mitte des vergangenen Jahres hatte Valneva durch die Ausgabe von ADRs, unter anderem am amerikanischen Markt sowie durch Platzierungen am europäischen Markt, einen Bruttoerlös von 200 Millionen US-Dollar erzielt und die amerikanischen ADR-Aktien. Verlaufen ähnlich wie die normalen Aktien des Unternehmens, haben jedoch etwa den doppelten Kurswert und ohne das jetzt konkret nachgeschaut zu haben, würde ich dies damit erklären, dass ein ADR ein Verbriefungsverhältnis von zwei hat, sprich eine ADR Aktie entspricht zwei gewöhnlichen Aktien von Valneva und ich werde den Beweis hier aber nachträglich auch nochmal einblenden. Derzeit befinden sich die seit Mitte letzten Jahres handelbaren amerikanischen ADR Aktien bei einem Kurswert von ca. 30 Euro. Und betrachtet man die langfristige Entwicklung der an der Pariser Börse gelisteten Aktien, ähm, dann hat sich der Kurs von Valneva seit 2012 unterhalb von 10 Euro bewegt, bis es dann im Jahr 2021 zu einem Sprung bei der 10 Euro Marke kam und im späteren Verlauf des Jahres zu einem Sprung bis auf über 25 Euro. Verursacht ist der ganze Anstieg der Aktien, Kurse unter anderem durch die Perspektive der Einnahmen des Covid-Impfstoffes und mittlerweile steht der Kurs im Zuge der Entspannung der Corona-Pandemie infolge der hohen Impfquote sowie infolge der Kündigung des ursprünglichen Liefervertrages mit Großbritannien wieder bei ca. 15 Euro. Hinsichtlich des gekündigten Liefervertrags durch die Briten konnte ich in meinen Recherchen innerhalb der Investor Relations herauslesen, dass man die bereits gezahlten Beträge nicht habe zurückzahlen müssen, ob Großbritannien gewisse Beiträge und Beträge, Zahlungsbeträge zurückfordern kann. Ist nach meinem Erkenntnisstand noch nicht endgültig geklärt. Solltest du als Zuschauer dazu genauere Informationen haben, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Schauen wir jetzt noch kurz auf die Aktionärstruktur: 77% der Aktien befinden sich im Streubesitz. Der größte Aktionär ist die Group Grimard La Courbière mit 17,8% der Anteile. Und in den vergangenen 12 Monaten gab es keine Insider-Trades gemäß den Daten von Simply Wall Street. Betrachten wir nun endlich die Fundamentaldaten und schauen auf die Gewinn- und Verlustentwicklung. Lange Zeit war der Umsatz von Valneva relativ konstant mit Werten in der Nähe von 100 Millionen Euro jährlich. Im Jahr 2021 konnte Valneva diesen Trend dann deutlich brechen und den Umsatz um 216 Prozent auf 348 Millionen Euro steigern im Vergleich zum Jahr 2020. Davon waren allerdings nur 95 Millionen Nicht-Covid-Verursacht. Dennoch sind die 95 Millionen Euro Nicht-Covid-Impfstoffbezogener Umsatz im höheren Bereich des von Valneva ausgegebenen Erwartungshorizont von 85 bis 100 Millionen Euro angesiedelt. Und der größte Teil des Umsatzes wurde durch das Lieferabkommen mit Großbritannien hinsichtlich des Covid-Impfstoffes erzielt, ob Valneva, wie eben schon angesprochen, den Briten die gezahlten Gelder eventuell durch gerichtliche Erwirkung zurückzahlen muss, kann ich nicht sagen, weil Neva selbst lässt verlauten, dass dies nicht der Fall sei, zumindest schreiben sie in ihrer Pressemitteilung zu den Geschäftszahlen 2021 von Non-Refundable Payments. Ja, und schaut man sich die Umsatzzahlen bei den anderen Impfstoffen mit äh, ja, bereits bestehender Zulassung an, so muss man sagen, dass diese einerseits deutlich weniger Umsatz als zukünftig der Covid-Impfstoff einbringen könnte, vorweisen und im Jahr 2021 aufgrund der Reise- und Freiheitsbeschränkungen ebenfalls stark gesunken sind. Der Umsatz von Ducorol sank sogar um 80% ab auf einen Wert von 2,4 Millionen Euro und der Xiaro-Umsatz sank um 6,9% ab auf 45 Millionen Euro. Zu den Gewinnen des Unternehmens kann ich nicht viel sagen, da Valneva im ersten Halbjahr 2021 deutliche Verluste im zweistelligen Millionenbereich hinnehmen musste. Das letzte Quartal, in dem Valneva auf Jahressicht ein positives Ergebnis aufwies, war im Jahr 2019 mit 4 Millionen Euro Gewinn, was einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 5 Cent entspricht. Sollte Valneva tatsächlich Ende April die Zulassung der EMA bekommen und anschließend ihre Lieferkontrakte erfüllen können, so sind wir das Jahr 2022-2023 allerdings mit deutlichen Gewinnen in Höhe von 80 Cent bis 3 Euro pro Aktie zu rechnen, wenn man Analystenprognosen als Anhaltspunkt hier wahrnimmt. Und diese Schätzung würde sich auch durchaus kohärent mit den von Valneva für 2022 geschätzten Covid-bezogenen Umsatzeinnahmen decken, welche zwischen 350 und 500 Millionen Euro liegen und somit ein nicht unerhebliches positives Unternehmensergebnis zulassen würden. Betrachtet man die Bilanz, so lässt sich zusammenfassend sagen, dass Valneva nicht unwesentlich verschuldet ist. Die langfristigen Verbindlichkeiten übersteigen sogar die äh, langfristigen Vermögenswerte. Und positiv zu erwähnen ist die hohe Liquidität des Unternehmens, welche durch den USA, IPO und der Kapitalerhöhung in Europa ermöglicht wurde. Und wie im Statement der Aktienneuausgabe erwähnt, besteht aber weiterhin die Möglichkeit, dass Valneva ihre Aktien weiterhin verwässert. Mit einem kurs buchwert von 20 ist Valneva derzeit ziemlich teuer bewertet. Sollte der Covid-Impfstoff rechtzeitig von der EMA zugelassen werden und Valneva alle ihre Lieferkontrakte erfüllen, so ist die Aktie derzeit meiner Meinung nach ziemlich günstig zu haben. Gleichwohl kam es in der Vergangenheit bereits vor, dass manche Impfstoffentwicklungen von Valneva keine Zulassung bekommen haben. Dies ist nach meiner Einschätzung zwar unwahrscheinlich beim Covid-Impfstoff, allerdings könnte eine Verspätung oder oder Probleme bei der Produktion, die Umsatz- und Gewinnerwartungen für die nächsten Jahre, insbesondere für die nächsten zwei Jahre, massiv trüben. Wer derzeit beim Unternehmen einsteigt, der wettet auf ein gutes Gelingen beim Covid-Impfstoff. Mir persönlich ist diese Wette zu unsicher, weshalb ich nicht investieren werde. Würde Valneva mit den bereits zugelassenen Impfstoffen alleine für sich einen Umsatz in Höhe von 100 Millionen Euro abwerfen, das Unternehmen eine höhere Eigenkapitalquote aufweisen und über drei bis vier Jahre bereits konstant Gewinne eingefahren haben im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. So würde ich diese Wette auf jeden Fall eingehen. Bei den tatsächlichen Zahlen ist mir das Risiko allerdings zu hoch. Schreib gerne einen Kommentar, was du zu der Aktie und zu meiner Einschätzung hältst. Für konträre Meinungen bin ich immer offen und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.